und jetzt das andere Mikro hier hin. So, na, dann kann es ja jetzt losgehen. Die Tageslosung für heute den dritten Dritten. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. zur Zahnputzandacht. Ah, es ist noch ein bisschen dunkel. Ich wünschte die Wolke könnte mal da weggehen. Herzlich willkommen. Ah, herzlich willkommen zur Zahnputzandacht. Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde der Zahnputzandacht. Da kann man nicht wirklich lange zuhören ne? und auch sich das nicht lange anschauen. Regelmäßig werden von verschiedenen Menschen Andachten aufgenommen. Ja, alle sind sehr unterschiedlich, inhaltlich, gestalterisch, technisch. Aber manche von den Macherinnen haben eben gerade mit dem technischen Aspekt äh, immer wieder stark zu kämpfen und ja, müssen große Herausforderungen meistern. Ja. Da findet mal die Kamera keinen festen Stand, der Ton will nicht klingen und die Kamera macht einfach keine scharfen Bilder. Gemeinsam könnten wir das ändern. Wir machen da einen Wettbewerb mit. Da kommt von der Chrismon. Es gibt 100 und heute 52 Projekte, die darum ringen, wer die meisten Zustimmungen von dem Publikum bekommt. Von euch. Also, wenn ihr der Ansicht seid, Zahnputzandacht, das ist ein Format, da kann ich für klicken, da kann ich meine Stimme für abgeben, finde ich gut. Sollte zum Beispiel besseres Equipment kriegen, gerne. Jeden Tag kann gewählt werden und es gibt auch andere spannende Projekte. Schaut einfach mal durch, ob da was dabei ist, wo ihr sagt, finde ich gut. Die Losung kommt aus der Schöpfungsgeschichte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott. Es ist super, dass die Zahnputzandacht so gewachsen ist. Dass es mittlerweile ein Team gibt, das nicht nur aus Luckenwalde kommt. Hier hat es ja angefangen. Sondern dass Leute aus verschiedenen Landeskirchen dabei sind. Sogar aus verschiedenen Konfessionen. Das ist ein richtiger Schatz, den wir da haben. Und auch wenn wir es nicht in die Top Ten schaffen, dann ist trotzdem die Möglichkeit, dass wir einen Preis über die Jury bekommen. Mal gucken, wenn es der Heilige Geist will. Ja, dann wünschen wir Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Und ja, vielleicht voten Sie einfach täglich für uns. Vielen Dank. Tschüss.